Und damit grüßt euch Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mit der SID nach Valencia geflogen, werden da morgen und übermorgen Fußballturnier haben und ich habe mir gedacht, die nehme ich einfach mit da. wir fahren jetzt zum SID-Fußballturnier, da wird es ja richtig cool sein. Und wir sind da wirklich, das Wichtigste ist, dass wir da das Spaß haben und dass wir auch die anderen Sid-Jungs treffen von, von Spanien, die auch genau das Gleiche machen wie, wie wir. Und das ist auch so cool, diese Sid-Geister zusammen zu leben und, und auch zu sehen, andere Jungs auch, die genau das gemeinsame Ziel haben, dass es Jesus zu folgen und im Himmel zu kommen. Ja, klar, klar. Sind wir gut drauf oder was? Ja, klar, sind wir gut drauf. Ja, was für ein Leben, oder? So, Leute, ich darf euch jetzt hier durch das Copa-Essit-Gelände durchführen. Wenn wir uns da umtragen, gleich da hinten, siehst man diese diesen, ja, was ist das, so, Platz, wo man essen kann. Halt. Einen also, ein hat es bei geben, gegeben, also spanisches Nationalgericht, war extrem gut. Dann gehen wir da gleich weiter, da sieht man vorhin schon diesen Eingangsbogen und im Hintergrund da ist ein Palmen, es gibt ja meistens ein wenig Urlaubsfeeling, die Feier ist komplett da. Da haben wir dann bei weg, Abstand Zeit, da können wir jetzt mit ein bisschen lauter hier rein in die Basketballhalle. Das ist riesig, also schon, wenn man sich diesen <lacht> Eingangsbogen anschaut, komplett heiß mit einem dicken drauf und alles, Hola! So, wenn man da weitergeht und jetzt ziemlich rum, da sieht man da gleich rechts. Da ist die Kapelle. Da ist jetzt eine Anbetung, da ist das Allerheiligste, das wir da Und da kann man zur Anbetung gehen. Das ist schon eingerichtet, finde ich. genau Wenn wir dann weitergehen, dann sieht man da hinten, das ist ja so ein Standort. Dahinter sind so Lordern, die schauen wir uns jetzt genau an. Oder rechts gibt es jetzt, ich äh, weiß keine Ahnung, das ist auch so ein Verkauf, so ein Bar, wo man Süßigkeiten und so schwarren kaufen Dort sind so Loren mit zu Banden. und diese, das ist so ein Spiel quasi am Ende vom, vom ganzen Koppa wird das auch aufgelöst. Der am meisten Banden auf seiner Norden Umruhe hat Wunsch. Und hier die haben zum Beispiel ein Süd Sevilla, die haben so richtig schön im Vergleich zu Süd Austria. Und durch eine kann man sich dadurch erarbeiten quasi, dass man dort auch bei dieser Standbrücke die keine Pantum beantwortet. Genau, so schaut das ist ja, ja. aus. Man hat es geladen, vielleicht ein genauer Ongo und was tut er kann, Ist ja geil. So, da haben wir einen Vergleich. Das sieht aus, Das sieht es hier wieder. Ja. Das lässt jetzt auch auf die Unfall. Aber wir, wir können kein Spanisch, von dem her ist das legitim. So, dann. Und jetzt kommen wir zum Herzstück, zum uh -huh. ganzen Event. Das Fußballfeld, da spielt sich das meiste Also das komplette Fußballfeld ist auf ja, das sind sogar zwei Fußballfeldern. Es ja. sind so auf sechs Feldern Ja, Da geht es den ganzen Tag eigentlich voll um. Und die Spanier sind auch voll dabei. Also richtige Fußballnation. Wir werden jetzt auch noch ein paar Shots zusammenschneiden. Und das war noch gerade eigentlicher Prinzip, Die eigentlich wirklich. ist. Wie, wie Das war's jetzt mit dem Copacit. Wir werden jetzt die nächsten zwei Tage noch dort bei diesem Ozeanograf. Ah, keine Ahnung wie das heißt. Also es ist jetzt irgendwie voll berühmte Aquarium in Valencia. Und morgen werden wir noch in der Stadt sein. Und da werde ich jetzt den zweiten Part von wieder zusammenschneiden.